Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Minecraft Bugner. Wir werden die ganzen Bücher verzauern und ich würde sagen wir legen direkt los. Ja, wow. Oh, passt, ja. 2, 2, 1, 3, 2, 1, jetzt. Jo. Jo. Leder und Spinnennetz noch, bitte. <lacht> ja, ich schmeiße es drauf vor mir hin. Ja, passt. Leder, Spinnennetz habe ich kann. Uh, die Äpfel kannst du nicht Da mit Arkes. Arkes. Hm? Darf, wenn du mal so mir Siehst du, du <lacht> ist die. Alex, bitte, wir Lass es nicht die sonst yeah, so, six, ich Ja, ich geil. geil. So, sechs Äpfel verzauern. Ich glaube, jetzt schon wieder Nacht ist. 7 Gaps haben wir schon. <lacht> <lacht> wir brauchen noch Alle Leder. <lacht> <lacht> <lacht> ja, da sind wir mal Kühe, wir Ich weiß ja, nicht, wir sind nicht mehr draußen. Ich hab noch Ich hab da Kühl Kühe, eine Ja passt. Nein. Nein, sind zweimal mal fischen sie, machen wir einen Bogen. Eine Leder hätte ich. Kugel kannst du mir ein bisschen Holz gehen. Wachst du heißen, mal, ja. ja. Hast du am um, Stringsnagel? Okay? No. Hey, <laughs> den What lag denn noch? Dass der Creeper dann auch so und rechts vor dir ist ein Creeper. Okay. <laughs> <laughs> du stehst ein bisschen gefährlich. Angst hast das, also, das ist eine Leder noch. Und da kriegst du yeah. noch einen Apfel. Noch einen Apfel? Ich macht den Creeper da vorne rechts. Oh um, jetzt ist so viel zu tun. Ja. Powerhand zu Nein, ich hoffe, ich aber so viel Bögen können wir nicht machen. Bumm. Also, ja, geil, Alter. Aber das wird ein bisschen safer bauen. Mhm. Drei auch <Orbe und> so. <lacht> Jetzt wird sie zu, Das dauert sie länger. gar nichts Ich muss ihn nur vorne aus, ich schon Jetzt haben wir es geschafft, wieder los. Ich bin mal schauen, was du ja, ist cool, ja. Ähm, um, ich mach mir mal die Sch meine Schärfe 4 Schärfe fertig, gell? Ja. Ja, Außer so viele Levels hast du drin. Die ganze Zeit oh, hat so okay. scheiß cool gemacht. Schärfe! Unlucky. <lacht> ja. <lacht> das ist ein, Slop, ein bisschen aus. So. <lacht> ja, der ist da oben, du kein Level mehr. Cookie, ich kein Level mehr. Ich Geh ein Ja, was mach ich jetzt? Ja, Cookie verzaubert, Ich habe es keine Level geben das. Ja, ich ski doppel Apple, vorne da. Irgendwas raw mitnehmen, oder? Doch. Hä? Ich bin kick? Ich drauf, Kick? Kann ich jetzt gleich wieder drauf channel? Ja, sicher, aber. sicher. Hey, warum bist du kickternd? Nicht kicked, sondern um, uh. Time out. Ja, war irgendwas, Exception, ja, war Scheiße. Mm -hmm. more, was Scheiße. Nah, mm. wow, um, will du gleich jetzt so ein Ding machen, Aber Was? Nein, mach lieber Pfeile. Pfeile. Ähm. Irgendwas kann ich noch mal die App an, auf. Ja. Cookie, was machen wir? Ich habe keine Levels mehr und so. Ja, ja du gehst. mach Monster mach, da dahin. Ja. Jetzt war grad Nachtes. Sure. Ich Cookie, du kannst jetzt verzaubern, so oder? ich Cookie hast du. Ähm, Flappis? So die alles Ja, sein, ja. So über also. Okay, na, gut. Sicher, Was Ich du ihn da wieder? Was kannst du machen, Alex, damit du mal bessere Shirt hast? Ich. Achso, du musst Schärfe. Schärfe. ein Schärfe Buch und ein Schärfe 1 Schwert einhauen und dann das Schärfe 2 Schwert und ein Schärfe 2 Schwert. Wo ist kriege ich Schärfe 1 Schwert her? In, ja alles in der Kiste. In der Kiste ist alles drinnen. Ja, das ist Protection 1. Nein, was? Protection 1 ist ein Enchanted Book. Ja hast du. Also du musst Schärfe 1 Buch machen. Achso, muss ich jetzt das Buch machen. Bau, oh, bau. Bäume abau. Krieg ich nicht. Bäume? Oh. Okay. Aber die Oak. Ja? Also so Hello Oak. Da hinten ist ein Oak, oder? Ja, aber die habt drei Level. Ja. Unten ja. oh. hinten sind Oak, ja okay. Axel nur scheiße. <lacht> ja. Und oben noch. oben sind alle drin, ja. Was soll denn machen? Bauer? Eins? Ja, immer um. nur Bauer. Wir haben einen Fire, ähm, Flame oder wie das heißt. Ich glaube, es heißt Flame, wenn wir ja, kommt. kommen. das ist Dann dann Flame. <lacht> so, jetzt probieren wir mal ein Buch. Efficiency, Feather Fall Efficiency. Und du brauchst noch... Kriege ich auch nicht zusammen. Fertection krieg Buch kriege ich auch nicht zusammen. Was will ich jetzt machen? Ja, irgendein anderes Item craften und verzaubern. Also, irgendwas an die verzaubern. Ja, genau. Ja, Bögen wäre gut, aber ich glaube, du hast keine Spiele jetzt mehr. Nein, nur zwei und pack Hey, Loris, like leck mir. Jetzt geht's wieder. Ja, warte. Was ist denn Opfer Ich <lacht> schau dir an. Er ja, braucht nur nicht, oder? Ja. Ja, da sind überall bei Aber da kann man ein bisschen schauen. power protection sharpness Also sharpness 1. Wobei das kostet mit 3 Level, Alex. Das ist schon voll geil. Das ist aber Wahnsinn. Dann mache ich die protection mit 2 Level. Ja, mach das. Ja. Das ist zu Ja, genau. Hey, du denkst der Opfer am <lacht> den holen wir uns klar. Sharpness 1, ich jetzt für die Erst Line brauchen wir aber nicht, oder? Also du wirst dann. Du brauchst nur Buchen ein Sharpness 1, gell? Ja. Gibt dir so gut Level? Ja. Ich kann eigentlich mit den 1 Schatten Schatten und und dann Schatten Schatten ist, auf Schatten ist, Schatten ist Geil, oder ja. was ich ist mit mal. deinen Levels ausgegangen? ja, Philipp. Das keine Levels <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ich nur Protection Bücher ein. Ja, Für war die das Jetzt mehr machen. Zwei. Ich war 3 Protection aufs Buch <lacht> So, jetzt bauen wir nur noch ein paar Äpfel. Ja, noch immer. Oh, lolo, was ist denn da? Hier macht der Schattensfürstück. Geht's wenigstens aus dem Level. 12 Levels. Hab Ich halt echt nichts mit dem Schattensfürstück durchgegeben. Mhm. <lacht> Ich nicht um, A uh, Ja Ich ja. Scheiße die ganze Zeit So, also ich werde Nein, ich brauche noch Warum geht das über Forschung eigentlich? Ah, der Botz war, Botz Ich Wir schaffen eins noch mhm. Botz also die anderen Bastien. Das ist ist drum Ja. <lacht> Schade. So. Ne? Ich kann noch ein verzaubern. Nein, mach ich nicht wegen dem Platz. Ja, jo, guck ich, geh mal langsam Ja, reiß halt also. auf. Nein, ich muss noch verzaubern. Ja, okay. ja aber verzaubern wir dann nicht weiter, oder? Nein, ich kann jetzt noch. Achso, ja. Ja, wenn wir schon aufpassen, warte mal kurz. Ich komme nicht ein, ich kann. So, oder? So Na, oh. ah, ist das Ding überhaupt noch aus? Gold, aber sonst Gold. Eins du meine Protection weggenommen ja. Ich habe gedacht, ist sind für mich. <lacht> Guck, ja, hast kann du noch Äpfel. Du hast keine Äpfel, oder? Das wird mir so liegen. Nicht. Ah, noch? Ja, ah. oh, das sind Äpfel. Nice. War das war 8, 16, 24. Ja, das ist unser Gut ist leer, Alex. Ist leer? Ja. Okay. Okay. Ja, öffnen. <lacht> <lacht> hey, yeah. yeah. yeah. cool. Ja, passt. Geil. Ja, ist das gleiche. Ja. Ja, Alex ist dann immer abgut. Aber dann. Er hat dann Apfel für dich. Guck dir Hast du gewinnt. noch Gold? Na ja, gut, cool. Hey, der Witch, mach ihn, Alter. Der hat mir gerade irgendeinen dran gegeben. Ja, wir haben zwei Äpfel. Ja, Leute. Okay. So. Ja. Ja guck ich was machen wir denn Und sie nicht da Ich baue jetzt alles ab, guck Und den ganzen ich in die Kisten oder haue ich weg? In die Kisten, aber besser ein Überblick. Wo ist die Kiste? Auf dem Bauern. hast du eigentlich Zucker? da? nein. Ich glaube nicht. Das kommt nicht na na Was Ich baue sie gleich an oder? Nein, <lacht> das dauert noch länger. Wo ist denn? Schmeißt du alles weg? Gar nichts. Ja, ich hab die Kiste gesucht. <lacht> ja, da mal. Was muss ich alles wegnehmen? Wolle. In der ersten Reihe, ja. Ja, weg. So. Oh Mann. Das hast du halt gar kein Kappel. Gold cool. brauchen wir 5 Gold, ja okay. Ja, bist du wahnsinnig? Ja, nicht mit. Warum so ich <lacht> Ich hab doch genau gar nichts im Platz. Also für Holz brauche ich nicht. mal Essen rein? Ja, laut passt das? Passt, oder? Ja, können wir sagen. Kann wir sagen, geben wir Spawn, oder? Ja. Ja, jetzt muss Auf 0-0. 0. Ah, oh, Ah, ich konnte nicht also. Ist das auch machen. Mache, Blöcke. Ist du da okay? Ich bleibe hinter dir. Nein, jetzt holst du kein Rohflasch. Easy. Guck, wie nutzt du eigentlich schon mein Deck schon weg? Nein. Nein. Heute frisch geschickt noch. Ja, heute kann Zeit gehabt werden. Kriegt man Levers nebenbei? Ja. Warte mal, sag mal, Philipp, wohin müssen wir denn? Ja, der schaut einmal gut aus. Hey, du bist. Noch ein Leder mit. Eigentlich nur geradeaus. Und wenn dann ein bisschen nach rechts. Ja. Wenn du das sagst, ja. Philipp. Ja, schon. Hey, Zuguru. <lacht> ja. <lacht> hab ich aber noch Platz dafür? Ja. <lacht> du wahrscheinlich. Nicht. Ich hab keinen Platz mehr, guck ich. Ja, passt nehm ich mit. Warte, aber ich muss nur kurz Hab ich schon. Ja, stell auf nochmal kurz da. Nein, es geht nicht mit Knochen, Ich war's. Chuck, chuck, chuck, chuck, Ich sehe nicht. Das war's. das habe ich weg. Das war ist Ah, Äpfelmann. Ja, ich hab zwei mehr sogar. Ja, aber wie lange müssen wir noch rennen? Ja, schon lange. Ja, es also waren 900 Blöcke, jetzt hast du nur 500. Ja, ich blende die Chores nicht aus, jetzt haben wir am Spawn. Ey, 6 Sekunden, Alter, das Zeit vergeht so schnell. Ich weiß. Wenn drüber? man spürt. Man lockt sie ein, macht ein bisschen was und das war's. Ja. Weiß ja. ich, ich nix mehr. Ich hab ein 4-Schwert, ich das? Ja. Prob das nicht. Zum Schluss ist das Schwert schon Hey, Hey, was ist denn das Spawn? Ja, 500 Blöcke müsste noch gehen. Ja, jetzt 400. Da Irgendwo hinterm Berg. 20 Sekunden gucke ich wobei wir dann da ja, beim Problem ja, bleiben. Ja, Wir hinter dir ist ziemlich wurscht. Ja. Ich da, geht's weiter. Ich mach der Fuck hin, damit sie ganz genau wissen, wo wir stand. <lacht> Bestes Versteck Nein, ich ever. Zum, Essen. zum hm. Essen? Ja okay. Nächstes <Next lacht> Mal vielleicht. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Servus. <lacht> <lacht> <lacht> Richtig